Wir sind heute auf der Messe Intersolar in München auf dem Stand der Siemens AG. Die Siemens AG ist ein Gesellschafter der Caterva und wir zeigen die Caterva Sonne, das einzigartige Speichersystem, das sich für den Endkunden rechnet. Jeder möchte die eigene Sonne zu Hause haben und unser Energiemanagementsystem das diese Wirtschaftlichkeit erst ermöglicht. Siemens unterstützt uns auf der technologischen Seite der Leistungselektronik und der Hardware, fertigt unsere Speichersysteme, alles made in Germany. Die Messe ist traumhaft gelaufen. Wir haben sehr großes Interesse. Jeder möchte die eigene Sonne zu Hause haben, obendrein noch flankiert dass heute Morgen ein Artikel in der Süddeutschen Zeitung erschienen ist, der unser System sehr schön beschreibt. Wir sind sehr zufrieden.